Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Ein Rezept, was ich selbst vor einiger Zeit mal in einem Restaurant als Dessert essen durfte und wo, weil ich so begeistert davon war, mir der Koch später das Rezept gegeben hat. Also von daher ein großes, großes Dankeschön und ich hoffe, dass wenn es euch gefällt und ihr es nachmacht, euch genauso sehr schmeckt. Also, wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist dann also das fertige Dessert. So sieht's aus. Von der Konsistenz her ist das nicht ganz so fest, wie eigentlich so klassischerweise so ein Milchreis ist, sondern eigentlich so ein bisschen weicher, bisschen fluffiger, bisschen flüssiger. Sehr, sehr lecker. Kann man warm essen kann man aber auch kalt essen und man kann es auch noch weiter variieren. Ja, man kann also zum Beispiel, wie ich jetzt hier mit der Deko so ein bisschen äh, die, den Zimt aufgenommen hat, kann man das natürlich auch nochmal wieder in, äh, in den Milchreis schon unterrühren. Man kann dann genauso gut auch nochmal wieder mit so zum Beispiel in Weinbrand eingelegten Äpfeln oder sowas noch drunter heben oder sowas. Also da kann man wirklich noch einiges machen aus diesem Rezept. Und für mich eine sehr, sehr, sehr leckere Variante für ein sehr leckeres Dessert. Okay, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, Zutaten, Zubereitung, alles direkt hier unten drunter. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an veganik.de Dann war es das für heute. Hier gibt es gleich leckeres Dessert. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.